Wie kann man in LimeServer eine Matrixfrage erstellen, bei der die Befragten bei den einzelnen Teilfragen mehrere Antworten anklicken können? Also folgendes Beispiel. Wir haben hier eine Matrixfrage mit zwei Teilfragen, Teilfrage 1 und Teilfrage 2. Und üblicherweise ist es ja so, dass man bei einer Teilfrage dann eben nur eine Antwort, entweder die Antwort 1 oder die Antwort 2, anklicken kann. Manchmal möchte man es aber ja auch so haben, dass man dort mehrfach Antworten erlaubt. Das heißt, dass die Befragten, wie in diesem Beispiel hier, eben beide Antworten, sowohl die 1 als auch die zwei Antworten können. Wie funktioniert das, das zeige ich kurz in diesem Video. So, der erste Schritt ist natürlich, eine Frage hinzuzufügen. Und da ist der Fragetyp voreingestellt als langer freier Text. Das wollen wir in diesem Fall dann ändern. Und zwar nutzen wir bei den Matrixfragen. Da ist es dann ein bisschen versteckt bei den Matrix in Klammern Zahlen. Wir wollen zwar gar keine Zahlen eintragen lassen, aber nur mit diesem Fragetyp funktioniert das Ganze. Und dann können wir hier unten zunächst mal die Teilfragen eingeben. Und zwar wollen wir die Teilfragen ja auf der Y-Achse haben. Deswegen kann ich hier zum Beispiel einmal Teilfrage 1 eingeben. Dann mit dem Plus kann ich weitere Teilfragen hinzufügen. Und hier unten haben wir dann die X-Achse. Dort können Sie dann die Antwortoptionen eingeben, die Sie dann hier zu den einzelnen Teilfragen anbieten wollen. Ich die jetzt einfach mal Antwort 1 und mit dem Plus füge ich dann einmal die Antwort 2 hinzu. Das war es jetzt im Prinzip schon vom Aufbau her. Und dann muss man jetzt noch die Einstellung treffen, dass man diese Multiple-Choice-Häkchen setzen lassen möchte. Und dafür geht man hier rechts in den Optionen auf Anzeige. Und dann gibt es hier die Option Anzeige als Ankreuzfelder. Und wenn man darauf angeht, dann hat man das so, wie man das haben möchte. Wir gehen hier mal auf Speichern und schauen uns dann die Fragen Vorschau an. Und das ist ja so wie am Anfang gezeigt. Die Befragten haben also die Möglichkeit bei den einzelnen Teilfragen eins oder auch mehrere Häkchen zu setzen.